Ja, guten Morgen, ich bin Thomas ja von Torswald. ich bin wieder mit dem Tordurbo unterwegs Heute der erste fahrradwohnwagen flock glaube ich Da seht ihr mal das gute Teil, das Gespann komplett Über dem Helm ein montiert und am Mikro von meinem Wohnmotorradheim. ein Ja und 99% im Akku, eigentlich wollte er halt zum Schlosser fahren, mir die Achsen verstärken lassen, die sind ein bisschen zu weich, aber der hat mir leider wieder mal abgesagt. Jetzt muss ich mir irgendwo einen anderen Schlosser suchen. Ja, äh, jetzt geht es einmal los. Ich werde dann einmal stehen bleiben und einmal die Funktionen von außen ein bisschen herzeigen, also was der Torturbo so drauf hat. Jetzt einmal die mechanischen Eigenschaften und werde jetzt einmal irgendwo ein kleines Bergerl suchen zum raufdüsen und ja, dann werde ich die Kamera wieder einschalten So, jetzt machen wir mal einen kleinen Geschwindigkeitstest Im ähm, Display ist jetzt den Ladestand, der gehört noch kalibriert Das ist um die 99% momentan Das äh, ist noch ein ganz ausprogrammiertes System Und dann ist mir leider das Speed Potentiometer eingegangen der, haltet, der hat einen Wackelkontakt Jetzt wird das umprogrammiert, dass man auf dem Break quasi von 0 bis 25 km/h regeln kann ja, ab und zu springt er jetzt, jetzt springt er auf die 25, ist ein bisschen Einstellungssache. Und da ist er ziemlich eine gerade Strecke, und jetzt möchte ich mal probieren, oder möchte ich euch einmal zeigen, wie so die Beschleunigung ist. Und, ja, wie das Ganze ist, äh, funktioniert. Also, sobald ich an von den zwei Bremssäbeln betätige, rekuperiert er. Und eben, da kann ich mal mal die Geschwindigkeit einstellen die ich gern fahren möchte. Ja. Das Ganze. Jetzt nehme ich einmal mit auf der Beschleunigung. So, das geht genau auf 26 km 25, 26, die Anzeige im Display stimmt nicht, es gehört alles noch abgestimmt und kalibriertes System 27, ja aber da treten wir schon ganz schön also ja treten heißt er, das sind ungefähr 170 Watt was er jetzt aufnimmt also mit 170 Watt kann ich 10 Stunden fahren, da bin ich dann auf 250 km Reichweite was natürlich ein Wahnsinn ist ne? So, jetzt geht es mal um ein kleines Stückchen auf der Hauptstraße. muss aber beim Anfahren nimmt er schon ganz schön Leistung. Also Stop-and-Go ist dann schon ziemlich, sage ich mal, batterieaufwendig. Aber im Großen und Ganzen kommt man schon die ganze Reihe weiter. Morgen. Ja, so geht es jetzt einmal dahin. So, da vorne ist jetzt das erste Bergaufstück. Ich fahre jetzt quasi mit 100% Leistung, was in Wirklichkeit ja nur ungefähr 60% sind. Da von dem Watt her nimmt das schon ganz schön was auf. Und da geht es auch schon ganz schön bergauf. Das darf man nicht unterschätzen. Aber trotzdem müssten wir mal einen Vergleich machen mit einem normalen E-Bike. Also bringen wir das ganze System ungefähr um die 1800 Watt. Aber dann geht er fast 40 km/h. Und ich fahre da jetzt den Berg mit 13 km/h auf. Also, ich glaube, da tut sich ein E-Bike auch schon schwer. Ich tritt jetzt da. ein bisschen, sag ich jetzt einmal. Da sind schon ein paar schöne Anstiege drinnen. Müssen wir das mal nachschauen, wie viel Prozent Steigung das hat. Aber schon ganz bergauf, morgen. Ich meine es ist auch noch in Arbeit, es funktioniert jetzt momentan leider nicht, ihr jetzt immer die KMH-Sprünge drinnen. Die Motoren stören die Halsensoren, die wir auslesen. Und wir haben eigentlich auch eine Bomatfunktion ausprogrammiert, nur die hat nicht funktioniert, weil eben die KMH-Sprünge immer drinnen sind. Das heißt ich stelle zum Beispiel 25 km/h ein, erhaltet immer die 25 km/h. Ist natürlich vom Vorteil zu vom Bergauffahren. Würde dann auch mit der vollen Leistung rauffahren. Man, das können wir auch mal probieren. Ja, aber der Steigung ist jetzt da gar nicht mehr so viel um 500 Watt. Also, bei es flach wird, sieht man geht auch, dann ja, geht wieder schneller. Was natürlich super ist beim Gang wechseln und so. Man kann immer Last freischalten und das schauen sicher ja die ganze Kette vom Bike und das ganze Antriebssystem. Ja. Ja, es ist halt ganz schön frisch. <lacht> ich glaube, es kommt der Schnee. Angesagt habe gesagt, ja, glaube ich, am Nachmittag zumindest mhm. Regen bei uns im Tal. den Bergen wird es dann schon mal rüberschneiden. Und ich warte jetzt nochmal, bis ich ein bisschen ein Bergabstrecken habe, dass ich euch einmal zeigen kann, wie das mit dem Rekuperieren funktioniert. Sie also ich brauche da nur ganz leicht die Bremsen ziehen, egal ob sie zurückbremsen oder Vorderbremsen ist. Da sieht man schon jetzt da mit 200 Watt, bis zu 800 Watt, bringt er Retour. Und ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Oh, da vorne kommt es jetzt ein bisschen bergab, da sieht man, das jetzt der, wie der Bremsweg ist. So, ca. mit 25 h und geht schon ziemlich runter jetzt vorne leicht die Bremsen ziehen und dann Vollbremsung und ich stehe also ich glaube das ist mit einem normalen Fahrrad auch nicht unbedingt viel schneller vor allem ist es super, weil ich so eigentlich nie eine mechanische Bremsen brauche ich bremse jetzt nur elektrisch Going through the motions I'm dreaming of the ocean as I swim above a riverbed life is so fraudulent Towel off my guilt as I shuffle through the silt Draw a line in the sand Wonder where I should stand oh, oh. Oh, oh, oh. I don't want to be the one who's loose with all the bad news It's not mine to tell I'm not a vessel, I'm a shell Full of dark matter with just a smattering of a warm glow It's the only thing I'll let show oh. by myself Asked for quiet for help